Ich drehe einmal um Ah, oh. ja, das war schon ein langer Weg. <lacht> gut, dass das die Straße gut ist, ja. Das ist ist. Danke schön. So, man Aber Was? das Wasser getraut. Ach den so. schon von hier. Ja. weil ich war schon so gespannt auf Lombok oh ja. und hast ich auch gefreut, deswegen dachte ich nee, wenigstens angucken, ja. auch wenn nicht so viel laufen kannst, weil es ist schade. Ja. war schon ein bisschen Strapazze für dich auch. ja, naja, ich hätte diese fünf Stunden nicht weiterlaufen dürfen. Ah ja. ich habe ja alles, war ja, ich konnte ja gar nicht mehr auftreten, ich habe ja geweint richtig, es war ja, oh ja, ja. ganz starke Schmerzen. Mhm. Ja, dann werden wir nicht laufen. jetzt ja. bis, bis auf Voraus, äh, über, übermorgen ja. vielleicht. Ja. Ja. <lacht> nicht viel laufen heute, ja. weil wir auch jetzt zu dem ersten Wasserfall hingehen. Auch, also nicht so von Restaurant kann man das sehen. Ja. Auch, ja. Wo wir normalerweise zur Mittagspause dort anhalten. Und, aber wir können einfach mal. Jetzt die Landschaft dort genießen, ja. ein bisschen Kaffee genau. trinken vielleicht, ja. Saft, der ja, können wir bestellen, ja. Große Hunger habt ihr noch nicht, ne? Nee. Ja, ja dann können wir dann Essen bestellen, oder? Ja. Ja, okay. da gibt's auch Möglichkeiten, ja. Ist alles schon inkludiert, also im ja. Preis drin, ja. ist man gar nicht hier ne auf, auf Nonboxen uh, nein ja. sehr gut sehr gesund <lacht> und, und die Pancakes die Bananapancakes aus was sind die gemacht aus Bananen aus Bananen ja nur Bananen ja nur Bananen. nur Bananen ja also auch schon ein bisschen Mehl, Mehl? ja ah, Mehl auch ja. Da, so die weiße Dächer dort mhm. oben auf dem Berg, mhm. gehört einer eine Deutsche, ja? Ja. eine Deutsche, also wohnt eine Deutsche da, also hat auch schon eine Unterkunft, ja? Ja. Die war, sie war die, sie sei Reiseleiterin von TUI früher ja? Ja. und ich habe sie gefragt, warum, wie, wie kommt das Idee, um dort zu bleiben oder zu leben ja? und hat sie gesagt, ja, man kommt hier an einen Äcker man gefällt, das gefällt uns, gefällt mir und wir bleiben, wir bleiben sagt sie einfach. Ne? Ein, ein Haus gehört ihr ja davon? Äh, sieben oder, sieben ah. oder zehn äh, Zimmer. Ja. Ah, okay. Ja, also sie hat eine Unterkunft dort. Ja. Ah, okay. Aber Familie praktisch. Ja, genau. Ah, okay. ja. ja, da hat sie ja gute Connections. <lacht> Na also ist Schluss, also mit Tui macht sie dann jetzt alles privat. Ja? ja, aber sie hatte dann noch die ganzen die ganzen äh, Kontakte, ah, äh, um, also. ihre, um ihre Hütten zu vermieten. Ähm, nein, es geht über kommen jetzt alles. So. Ja. Okay. Über Booking.com. Booking. Okay. So, hier machen wir Pause, ja. auf Mittagsessen. Ja. Ja. Nee, ich nehme die mit, weil ich will mein, mein Bändchen kriegen.